Hallo, in dem Video möchte ich mit euch eine Aufgabe besprechen, in der es um die Implementierung einer Klasse geht zum Thema quadratische Funktionen. Ich glaube, dass der Hintergrund eigentlich für euch ganz interessant sein könnte, weil quadratische Funktionen braucht man relativ häufig in der Mathematik. Und ja, dahingehend könnt ihr ja die Aufgabe vielleicht auch verwenden, beziehungsweise den Code, den ihr damit erstellt, um die eine oder andere Mathematikaufgabe zu lösen oder zu überprüfen. Ja, also es geht um quadratische Funktionen und wir wissen ja aus der Mathematik, dass die Form in der Regel mit ax² plus bx plus c angegeben wird, wobei a, b und c, ich sage es jetzt mal auf informatisch, Fließkommazahlen sind. Ähm, gut, und da kann man allerlei dann damit machen, ähm, zum Beispiel, ähm, was recht häufig Thema ist, ist die Schnittpunkte mit der x-Achse auszurechnen. Das wird jetzt hier auch ganz großes Thema bei der Aufgabe sein. Aber schauen wir uns doch mal die einzelnen Teilaufgaben an. Also es geht einmal darum, dass der Konstruktor diese drei Werte a, b und c ähm, übergeben bekommt, damit die dann auch den Attributen a, b und c zugewiesen werden. Ja, weil letztendlich die quadratische Funktion ist ja durch die drei Variablen festgelegt und jede quadratische Funktion entspricht dann quasi einem Objekt der Klasse Quad. Funk oder Quadfunk. funk ähm, genau, naja, gut, dann kommen noch ein paar weitere nette Spielereien, ich meine, Get-Methoden ist jetzt, denke ich, nichts Neues mehr, wir wollen zumindest diese drei Attribute A, B und C auslesen können und dann geht es auch schon in die Mathematik hinein, wir wollen einmal die Determinante berechnen, dann ähm, die, ja, auch die der Funktionswert an einer bestimmten Stelle, ja weil letztendlich das ist ja eine Funktion von x und dass wir dann auch ausrechnen können was für ein Wert y ist an der Stelle x. Ähm, und danach geht es dann auch weiter ähm, und zwar sind hier drei Aussagefunktionen gefordert und zwar wir sollen herausfinden, ob ja, unsere quadratische Funktion dann drei Null, äh, Entschuldigung drei Nullstellen geht nicht <lacht> zwei Nullstellen hat eine oder vielleicht auch gar keine Nullstelle ja das sind dann die Schnittpunkte mit der x-Achse genau und dann wollen wir auch noch zwei Methoden haben, die die Nullstellen dann auch berechnet also die x-Koordinate der Nullstellen okay Okay, dann lasst uns mal loslegen. Also, wir brauchen natürlich erstmal unsere, unsere drei Attribute, das sind ja Fließkommazahlenwerte. Die sind relativ schnell eingebaut. Dann geht's weiter. Wir brauchen unseren Konstruktor, er heißt genau wie, der, wie die Klasse selber. Und wir haben eben diese drei Parameter in der Klassenkarte, die werden sie als neu, neu A, Neu B und Neu C bezeichnet. Da halten wir uns jetzt einfach mal dran. Natürlich erst der Datentyp und dann der Parameter. So, die Werte müssen wir dann auch noch zuweisen. Das heißt, A bekommt den Wert des Parameters Neu A b bekommt den Wert des Parameters von neu b und c bekommt den Wert von neu c. Gut, den Teil haben wir dann schon mal geschafft. Wir können hier mal die Kommentarzeichen entfernen und dann schauen wir mal ob wir alles richtig gemacht haben. Ja, also die Übergabewerte sind hier für a 0,5 bzw. für neu a 0,5 für neue b minus 1,0 und für neue c auch minus 1,0. Und dann wird in dieser Ausgabefunktion, Ausgabemethode auf diese drei Attribute zurück oder zugegriffen und dann ausgegeben. Ja. Das Objekt heißt dann qf. Gut, dann machen wir mal die GET-Methoden. Wie werden die hier benannt? Lese A, Lese B und Lese C. Ja, in der Klassenkarte sind die gar nicht vorhanden. Ähm, man verzichtet in der Regel auch in den Klassenkarten so Getter und Setter einzubauen, weil die machen das Diagramm doch ziemlich unübersichtlich und so spektakulär sind solche Methoden dann auch gar nicht. Also, wir kriegen einen Doublewert zurück. Lese A. Parameter braucht man keinen und wir geben a zurück. Ich pastiere jetzt mal einfach und besser hier nur die Koeffizienten hier aus a, b und c. Und damit haben wir das auch. Dann probieren wir es auch aus, ob wir die Teilaufgabe 2 richtig gemacht haben. Und wir kriegen hier auch entsprechend die Werte. Schön. Dann geht es weiter, dass wir die Determinante bestimmen wollen. Ich sehe gerade hier, ähm, hier steht Funktionswert. Ich bessere das hier mal aus, Ist die Reihenfolge hier in... Dem Testprogramm falsch. So, jetzt passt Also, wir fangen mit der Determinante an. Ja, die Determinante ist auch ein Zahlenwert, kann auch ein fließkomma Fließkommazahlenwert sein. Naja, es geht hier um Berechnungen, also gehen wir einfach mal von Fließkommazahlenwerten aus. Ähm, die Funktion heißt berechne Determinante. So, und Parameter brauchen wir keine. Es kann jetzt durchaus den einen oder anderen geben, der sich darüber wundert und sagt, das kann nicht sein, wir haben ja eine Parabel oder eine quadratische Funktion und da brauchen wir doch ein a, ein b und ein c als Parameterwerte. Ja. Theoretisch könnte ich das schon auch so machen, aber dann dürfte ich diese Klasse nicht äh, Quadfunk nennen, also für eine quadratische Funktion sondern müsste es einfach irgendwie quadratische Funktionsrechner nennen. Also dann darf sich dann quasi diese Klasse hier nicht auf ein spezielles Objekt einer quadratischen Funktion beziehen, sondern ein allgemeiner Rechner einfach nur sein. Wie schon gesagt, hier ist es nicht der Fall. Wir beziehen uns hier wirklich konkret auf eine spezielle Funktion, wo wir A, B und C dann auch gegeben haben. Ja, ich kann hier auch mal die Grafik dazu zeigen, wie der, ähm, der Graph von dieser Funktion aussieht, ja, also ähm, wenn wir quasi ein Objekt erzeugen mit minus 0,5 a und b minus 1 und c minus 1, dann steht das ganze Objekt dann auch wirklich für genau diese Funktion, ja. Das heißt, das Objekt weiß jetzt bereits schon seine a, b und c's und kann dann daraus direkt die Determinante berechnen. Und das machen wir natürlich mit Return, also wir antworten. Und ja, eigentlich sollte man die Formel wissen, wer es vergessen hat, hier steht sie nochmal, b quadrat minus 4 mal a mal c. Ähm, ich schreibe jetzt hier b mal b für das Quadrat minus 4 mal a mal c. Gut. Und das war es dann auch schon. Schauen wir uns doch mal an, was hier jetzt rauskommt. Und die Determinante hat einen schönen Wert von 3. Naja, das kann man sich ja im Kopf schön ausrechnen, ähm, weil b ist ja minus 1, das heißt b ist dann 1 minus 4 mal a mal c, c ist ja auch minus 1, das heißt wir haben jetzt was Positives, a ist 0,5, 4 mal 0,5 gibt 2, das heißt wir haben 2 plus 1 und das gibt 3. Schön. Dann geht es weiter, dass wir auch Funktionswerte in Abhängigkeit von x ermitteln können. Ja? Das heißt die Funktion hat einen Übergabewert. Ich kann es auch hier mal kurz zeigen im Hauptprogramm. Wir übergeben hier einen Wert zum Beispiel 1,0 für x und kriegen dann den Funktionswert an der Stelle y. Und natürlich brauchen wir dann auch einen Parameter für die Stelle, wo wir die Funktion auch auswerten wollen. Wir antworten wieder und zwar mit a mal x plus b mal x plus c. Ja, weil a, b und c, das weiß ja unsere, äh, unser Objekt und x wird einfach nur übergeben. Dann schauen wir mal nach, was rauskommt. Und wir kriegen den Wert an x gleich 1 von minus 1,5. Ja, das wäre hier der Scheitelpunkt sogar. So, jetzt geht es weiter mit diesen drei Methoden. Hat zwei Nullstellen, hat eine Nullstelle, hat keine Nullstelle. Ähm, das sind jetzt Methoden, die liefern Antworten. Nämlich hat zwei Nullstellen, kann die Antwort wahr oder falsch sein. Das ist genauso bei den anderen beiden Methoden. Das heißt, es handelt sich jetzt hierbei um Aussagemethoden oder auch Aussagefunktionen, genannt. Das heißt, wir kriegen immer einen Wahrheitswert zurück. Wir fangen mal mit H2 Nullstellen an und nachdem wir einen Wahrheitswert zurückbekommen, starten wir hier die Methode, den Methodenkopf mit bullieren Dann kommt der Methodenname und Parameter brauchen wir keine. Das soll ja das Objekt selber entscheiden, ob für seine Attribute a, b und c, zwei Nullstellen da sind oder nicht? Wir antworten mit return und jetzt brauchen wir einen, ja, eine, einen Operator, der uns jetzt hier für einen Wahrheitswert zurückliefert, einen passenden, und zwar wann hat eine, eine Parabel, eine quadratische Funktion zwei Nullstellen. Nämlich dann, wenn die Determinante größer ist als 0. Gut, wir könnten jetzt hier diesen Term einfach kopieren und rein hier, hier ein, hinein kopieren und sagen, wenn das größer als 0 ist, dann ist, kriegen wir wahr zurück. Würde prinzipiell funktionieren, aber in der Informatik hat man sich angewöhnt, dass man niemals zweimal denselben Code hinschreibt. Und nachdem wir ja schon die Funktion oder die Methode berechnet die Terminante programmiert haben, können wir die ja auch einfach hinschreiben. Das heißt, wenn ähm, hier diese Zeile vom Computer bearbeitet wird, ruft der als erstes die Methode berechnet die Terminante auf und das, was als Antwort, als Wert zurückkommt, wird dann verglichen, ob größer als 0 war ist und wenn es so ist dann gibt es halt dann auch war zurück das machen wir jetzt nochmal mit hat eine nullstelle und hat keine nullstelle der unterschied ist jetzt nur hier eine nullstelle haben wir genau dann wenn die determinante den wert 0 hat deswegen verwende ich jetzt hier den vergleichsoperator mit zwei ist gleichzeichen und keine Nullstelle haben wir, wenn die Determinante kleiner ist als 0. Schön. Dann mache ich hier die Kommentarzeichen weg. Und lassen den Code mal ablaufen. Das geht nicht. Anscheinend haben wir noch irgendwo einen Tippfehler. Irgend Hat eine Nullstelle, muss die Methode heißen. Und was habe ich geschrieben? Hat eine Nullstellen. Jetzt... Jetzt müsste eigentlich passen, aber irgendwo ist immer noch ein Fehler. Hat keine Nullstelle... Hm. Nein, okay, jetzt funktioniert es. Ja, also, zwei Nullstellen liefert wahr. Eine Nullstelle false und keine Nullstelle ebenfalls false. Scheint der Code auch funktioniert zu haben. So, jetzt wird es dann spannend. Jetzt geht es dann wirklich um die Nullstellen. Wir wollen nämlich die Nullstellen selber berechnen. Also, ich mache mal hier gleich die Kommentarzeichen weg und lege hier los. Natürlich ist die Nullstelle eine Fließkommazahl. So, und wir antworten. Ja, ähm... Das ist jetzt die berühmte Lösungsformel für die quadratischen Gleichungen, die ja eigentlich jeder auswendig wissen sollte, wer es nicht weiß. Hier steht sie nochmal und hier muss man immer aufpassen, für die erste Nullstelle verwendet man hier jetzt dieses Minuszeichen, für die zweite das Pluszeichen oder andersrum. Gut, dann legen wir mal los. Ah, wir haben ja hier schon angefangen, geht es jetzt hier weiter. Also, wir haben hier Klammer auf, minus b, minus und jetzt kommt hier die Wurzel aus der Determinante. Ähm, Damit es jetzt ein bisschen übersichtlicher wird, baue ich jetzt hier noch eine lokale Variable ein. Ich nenne sie mal d und Sie soll einfach nur den Wert haben von dem, was berechnet, Determinante zurückliefert. Das heißt, in der lokalen Variable d steckt jetzt die Determinante. Dann brauchen wir die Wurzel aus d und die liefert uns die eingebaute Methode squirt, Abkürzung für square root, aus der Math-Klasse. Und das, was jetzt da quasi übergeben wird, das ist dann das, woraus die Wurzel gezogen wird. Also wir rechnen jetzt minus b minus Wurzel aus d und das Ganze müssen wir jetzt noch dividieren durch 2a. Ich schreibe jetzt bewusst 2.0, damit wir ja keine Probleme mit ganzen Zahlenberechnungen bekommen, nicht dass der Computer anfängt, zum Runden. Okay, das war es eigentlich schon mit der ersten Nullstelle. Dann machen wir noch die zweite. einzige Unterschied ist hier, dass anstatt ein Minuszeichen hier ein Pluszeichen rein muss. Und dann hätten wir es eigentlich. Schauen wir uns nochmal den Graphen an. Also irgendwo bei, ja, minus 0,7, bzw. bei 2,775 ja, in dem in der Größenordnung müssten dann die Nullstellen sein. Okay, ja, das schaut doch ganz gut aus. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Lösung weiterhelfen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.